Hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie ist ein Kennzeichen der wahren Weisheit. Seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit vertret ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlich ja, teuflisch. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig, außerdem sucht sie den Frieden, sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat ermittelt mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Das heißt, wir können am Verhalten und am Leben eines Menschen feststellen, ob er wirklich in der Weisheit Gottes handelt. Die Bibelstelle kann dir in Diskussionen hilfreich sein. Das heißt, wenn du merkst, dass du streitsüchtig bist oder wenn du gehässig bist, das bedeutet, dass du in bösartiger Weise missgünstig bist, du ablehnend bist und besser sein möchtest als dein Gegenüber und dem anderen nichts kannst oder Neid hast während einer Diskussion, dass das, was du vertrittst, das kann dann nicht mit dem übereinstimmen, was Gott sagt. Wenn wir selbst eine Weisheit von Gott haben und sie anderen mitteilen, dann werden wir unseren Frieden haben. In einem Vers steht auch, in Wirklichkeit vertritt er so die Wahrheit. Ich merke oft, dass wenn eine Person ihren Unfrieden hat, dass sie mir das vorwirft, was sich selber tut. Was mir noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die wahre Weisheit von Gott kommt. Sie ist ein Geschenk von Gott. Es ist etwas, das wir uns nicht erarbeiten können. Der Heilige Geist ist es, der uns in alle Weisheiten einleitet. Es ist ein Geschenk von Gott. Deshalb können wir es uns nicht erarbeiten. Wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, könnten mir die wahre Weisheit gar nicht erkennen. Es gibt so viele Menschen, die vorgeben Weisheit zu haben, gerade in der jetzigen Zeit, und es gibt Dinge, die die sagen, die auch richtig sind, aber es gibt so kleine Feinheiten, die zeigen, dass es doch nicht so ganz stimmt, was sie sagen, weil es sind immer so kleine Lügen eingebaut. Dafür öffnet uns der Heilige Geist die Augen, dass wir die Lügen erkennen, die sie sagen. Also wenn du jetzt in der Zeit auch auf YouTube anderen begegnest, die dir erzählen wollen, wie du glücklich wirst, wie du Liebe findest, aber nicht an Gott glauben, dann hüte dich davor. Gott warnt in der Bibel immer wieder darüber, dass wir nicht auf ihr Lehrer hören sollen, die nicht Jesus anerkennen. Geh zu jemandem, der an Jesus glaubt, der ein Kind Gottes ist und lerne von ihm, nicht von Weltlichen. Denn die haben nur eine Scheinweisheit, die dich nicht in die Liebe führt, nicht ins Glück. Glück und Liebe kann dir nur Gott schenken. Und das schenkt er dir, dem du mit ihm lebst, in seiner Liebe bleibst, wie der Heilige Geist dir immer mehr Weisheiten schenkt und dein Wesen verändert. Es ist wichtiger, wie dein Wesen verändern, sodass du die Dinge automatisch lebst. Du musst dann die Dinge nicht mehr erzwingen, wenn du streitsüchtig bist, und wenn du mit Gott lebst, irgendwann wird das ganz abgeschnitten haben, dass du nicht mehr streitsüchtig bist. Es kann eine ganze Weile dauern, weil Gott arbeitet Schritt für Schritt an dir. Ja, Gott ist so gut, er nimmt dich so an, wie du bist, aber er lässt dich nicht so. Er möchte dich von den schlechten Dingen befreien. Dazu zählt auch so wie Streitsucht, Neid. Rechthaberei, davon will er dich befreien.